Hey meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Diesmal wieder ein Basic-Video. Diesmal zum Thema Wimpern kleben. Da habe ich jetzt Wimpern von Art Deco. Die habe ich schon ausgepackt. Ähm, die habe ich bei uns in der Parfümerie gekauft. Ist nichts Wildes. Ich glaube für zwei Paar habe ich 17 Euro bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr, ich gesagt. Ich knibbel die noch gerade ein bisschen sauber, dass ich die auftragen kann. Aber da sehe ich, dass da noch ein Rest ähm, Kleber dran hängt. Naja, ich benutze dafür den Duo-Kleber. Das heißt, ich nehme lieber Wimper so. Und tue dann den Kleber drauf. Ich würde euch auch empfehlen, erst euer ganzes Make-up fertig zu machen und dann erst die Wimpern ähm, die drauf zu kleben. Warte, also. Das wäre nur mein Tipp dazu. dann immer den Kleber ein bisschen antrocknen lassen, nie direkt aufs Auge packen, das geht immer schief, weil dann flutscht die irgendwo rum, aber hält nicht direkt. Ein bisschen pusten, ein bisschen warten und dann wird das schon. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich es hier falsch vormache und dass der Fell dass Jahrtausends tausend wird, dann kriege ich nämlich die Krise. Ich habe jetzt an der einen Stelle noch mal ein bisschen Kleber drauf gemacht, weil da kein Kleber war. Das sieht dann so aus. Und der Kleber ist ja erst weiß und wenn er dann so ein bisschen dunkelblau wird, dann können wir es drauf packen. Das zeige ich euch gleich. Es dauert immer ein bisschen, bis er antrocknet. Aber wie gesagt los nie direkt Kleber drauf und dann zack aufs Auge das wird dann der Feld ist ja tausend. so sieht's jetzt aus Und jetzt anders nehmen so Nehme ich so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit dem Spiegel hinkriege, weil der ziemlich weit weg steht. Nehme die Wimper so. Also den Wimperkranz. Gucke so nach unten. jetzt sind dann immer meine Hände. Pack die drauf. Drücke die da dran. Drücke die da dran. Drücke die da dran. ein bisschen nachdrücken und zack ist die Wimper drauf. Jetzt gucke ich nochmal vom Namen, ob es richtig drauf ist. Oder ob es wieder der Fell, dass der Hauen nass wird. Ja. Du sitzt auf der Haut und nicht in den Wimpern. Da muss man auch immer Acht geben. Gerade wenn man noch am Anfang ist und noch nicht so ganz den Dreh raus hat, dann, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, dann kann es oft passieren, dass man die sich in die Wimpern reinklebt. Und das ist natürlich völlig scheiße. Das ist nicht so gut. mal ein bisschen nachdrücken, dass auch richtig bombenfest sitzt. Der lächerliche sie So, wie gesagt, so einfach ist es. Übung macht den Meister, wie bei allen Sachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hilft euch vielleicht weiter. Und ja, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner bekloppten Tutorials mehr verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin. Tschüss!